Yo, Sonne am Start. Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um die neuen Reifen. Ich habe neue Reifen, die Michelin Pilot Super Sport, rundrum 2,25. Und ich wurde gefragt, wie sich das Ganze jetzt verhält und wie ich es finde. Und ihr wollt ein bisschen mehr Sound und den gibt es. Ja, zweiter Gang geht noch, den gibt es auch. Ja, also zu den Reifen. Also ich habe rundum 225er jetzt. Auch ich habe hinten auch eine 8,5 halber Felge. Habe ein bisschen durch den Wind. Und ich muss sagen, jetzt habe ich gute, ja fast 1000 Kilometer abgespult, seitdem die neuen Reifen drauf sind. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich geil. Es ist noch mal ein deutlicher Unterschied aber ich fange ganz vorne an. Also, was war vorher drauf? Vorher hatte ich montiert die Dunlop Sport Generation 1, nicht Generation 2. Es gibt auch eine Generation 2 mittlerweile, aber da war noch Generation 1 drauf. Und was ist jetzt hier? 30 50 50. Und die haben wir mir relativ lange gehalten und auch relativ ja, relativ, ne, relativ viel auf die Mütze bekommen waren aber eigentlich relativ lange funktional. Kalenderwoche 21, 2015, wie man natürlich jetzt hier sehen kann, haben die schon ein bisschen was abbekommen. Das heißt, hier waren mal so Flanken, die sind jetzt runter. Das heißt, der Reifen hat auf jeden Fall an den Kurven ganz gut gearbeitet. Aber das Profil ist jetzt so, dass sie vorne noch so gut sind dass sie da auf jeden fall noch eine song mitfahren fahren kann ich habe das letzte mal gemessen ich glaube fünf mm habe ich drauf so das ganze hat sich dann aber gegen ende ein bisschen geändert und die waren dann durch nach ich glaube viereinhalb jahren oder so die waren echt lange drauf und jetzt habe ich die michelin pilot Supersport montiert und jetzt im vergleich zu vorher hatte ich vorne 225 hinten 255 so wie bei bmw auch standardmäßig die Mischbereifung angegeben ist. Das habe ich jetzt geändert und zwar habe ich jetzt rundum 225er von dem Michelin Supersport. Und ich muss sagen, die fahren sich eigentlich, die fahren sich nicht eigentlich, die fahren sich geiler. Das Auto ist agiler, jetzt auch in Verbindung mit dem KW V3 Fahrwerk ist es so, dass das Auto einfach sportlicher in der Kurve liegt auch gerade in Verbindung mit dem KW 3 macht das echt mega Spaß gibt es leider keine Aufnahmen von außen aber das Auto als solches ist fahraktiver geworden es ist nicht mehr so diese typische Sicherheitsnische die da mit dabei ist, dass das Auto so ja, eher untersteuernd wirkt oder so und ja wie sage ich denn es ist halt auf der Hinterachse aktiver, was eigentlich ziemlich geil ist, wenn man im Kurvenausgang ist und so, man tritt rein, der Arsch kommt ein bisschen rum. Das macht einfach, wie ich finde, deutlich mehr Spaß als dieses straite brettige mäßige und funktioniert ganz gut. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht die Traktion auf der Hinterachse zu gering ist. Ähm, da werde ich auch noch mal ein Foto machen vom oder messen, ich weiß nicht, ob ich das auch noch hinkriege, äh, von der Reifenbreite. Und ich habe auch gerade eben heute im Post gesehen, dass die Reifenbreite von den Michelin Reifen eigentlich breiter ist. Und also das natürlich echt ganz geil. ist. Ne? Das heißt, man hat eigentlich ein bisschen Stretch hinten, die Reifen sind ein bisschen angestellt. Man hat trotzdem aber immer noch nicht deutlich viel weniger Reifenprofil, was auf der Straße liegt, als mit dem Donlop Reifen, aber einfach das fahraktivere auto was ich echt sehr sexy finde jetzt gerade in kurven wenn man rausbeschleunigt und dtc aus hat oder sowas dann macht das echt mehr spaß was mir auch aufgefallen ist ist dass das einlenkverhalten also wenn ich am lenkrad drehe ne, dass das viel giftiger geworden ist also das heißt die seitenführungskräfte Der Reifen aufbauen kann, sind einfach noch mal deutlich deutlich geiler geworden. Also die die ja, wie sagt man dann, wie spitz das Fahrzeug einlenkt, wenn man ihm ein bisschen Pie und in die Kurve wirft, ist einfach noch mal ein ganzes Stück weicher. Der Dunlop war von den von den Seiten, von den Reifenflanken deutlich weicher und damit auch ein bisschen matschiger zu fahren und der Dunlop Reifen hat auch echt lange gebraucht, bis er ja Seine Ursprungshärte hatte. Also, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich die Reifen neu hatte, dass ich knapp 700, 800 Kilometer gebraucht habe, bis der Reifen erstens seine volle Traktion hatte, plus zweitens sich auf der Autobahn 200 km/h plus stabil fuhr. Und das war mit den Michelin Pilot Supersport, die fuhren sich sofort auf der Autobahn geil. Und ich habe meinen Wagen relativ schnell ausgefahren. Ein bisschen Sound für euch. Ich habe mein äh, Auto relativ schnell nach dem Ölwechsel ausgefahren, auch auf der Autobahn 250 und so weiter und da war es einfach so, dass der Wagen sofort richtig gut und richtig stabil auf der Straße lag und immer noch natürlich liegt. Der nächste Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, dass der Michelin Reifen ultra krass klebt. Also ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll natürlich kurvenmäßig und wenn man mal einen start macht 0 100 oder so der reifen hat echt einen krassen grip auf der straße was mir aber aufgefallen ist was echt wahrscheinlich jeder der den reifen fährt bestätigen kann und auch der öfter mal mit offenem fenster fährt ist jeder gefühlt jeder kleiner kieselstein wird vom asphalt aufgesammelt und im radhaus rumgeschleudert so ich übertreibe mal ein bisschen aber es ist wirklich so dass dass der Reifen so viel Grip aufbaut, dass jeder kleine Stein, über den man rüberfährt, halt einmal mit aufgesammelt wird. Und man hört immer wieder, wenn man durch kleine Straßen fährt, dass es so richtig krass poltert und klappert und so, was man eigentlich nur von diesen Rollsplittfahrten kennt. Also wenn man über eine Baustelle fährt, durch eine Baustelle und da ist gerade ein bisschen Rollsplitt, das dann in dem Moment wo man über den Rollsplit fährt, überall da und das ganze halt am zappeln ist und das ist mit dem Michelin Pilot Supersport auch bei nicht Rollsplit so also eigentlich <lacht> wenn du irgendwo fährst und irgendwo schmutz das hörst du kann natürlich für den einen oder anderen sagen das ist ein Komfortproblem ähm, ja, dann ist es so aber für mich ist es einfach so ich weiß die performance vom reifen ist da und wenn ich halt um die Kurve will, dann ist Autobahn auffahren. Beste! Boah. KW ist da! Reifen ist da! Dann ist da. Dann klebt. warte, ich gehe das so? Nee. Dann klebt halt der Reifen und dann ist die Haftung auf der Straße da. Eigentlich ziemlich geil. Ähm, ja, eigentlich ziemlich geil, gefällt mir sehr gut. Der Reifen sieht zudem auch noch echt sexy aus. Und mit dem Stretch hinten macht er auch auf dem E90 eine gute Figur. Aber da ich aktuell, aktuell, aktuell keine Spurplatten fahre, sieht er jetzt hinten mit dem Fahrwerk nicht mehr ganz so geil aus, wie es vorher war. Äh, dass der Reifen durch den Stretch, den jetzt hinten der kleinere Reifen auf der Felge macht, auf der 8.5er, ja, mehr untergeht im Radkasten und so aussieht, als fehlte da irgendwas. Und das ist natürlich nicht ganz so geil, deswegen sind, glaube ich, jetzt die Spurplatten umso wichtiger, um halt die Optik wiederherzustellen. Da die Optik da jetzt ein bisschen drunter gelitten hat, wie ich finde. Der Reifen mit dem Stretch sieht gut aus, aber er verschwindet jetzt ein bisschen mehr am Radkasten. Es sieht nicht mehr ganz so tief aus hinten und hinten auch nicht mehr ganz so stimmig, obwohl es hinten sowieso der Moment war oder die Stelle war, die nicht die beste Stelle war. Um, ja, das einmal so zu erzählen. Ansonsten bin ich mit dem Reifen sehr zufrieden. Ich bin noch keine Track-Events gefahren oder irgendwie Rennstreckenmäßig, nur so ein bisschen Landstraße. Uh, oh. Das war natürlich ganz geil auf der Landstraße, aber auf der Autobahn macht es sich auch gut. Aber so richtig extrem mit richtiger Hitze und mit richtigen Extrembedingungen konnte ich die noch nicht richtig ausfahren. Und ja, kommen wir noch mal zu den Kieselsteinen. Was noch mal eine Info sein könnte, die euch interessieren könnte, und zwar waren die Asphalt als auch die Lufttemperaturen oder so jetzt nicht exorbitant hoch. Also es war jetzt keine heißen Tage, wo ich festgestellt habe, dass der Reifen so enorm viel Kieselsteine aufsammelt, sondern normal. Jetzt habe ich gerade 14 Grad draußen und ich habe das Auto gerade gestartet, ganz entspannt warm gefahren und selbst wenn der Wagen kalt ist und die ersten drei Meter rollt, klebt das alles an den Reifen. Es ist natürlich nicht, wie man nach einem, nach einem Event fährt, aber das Verhältnis finde ich ganz gut. Dann natürlich. Für die comfort boys unter euch und oder nicht unter euch gibt es ja diese labels ne ich habe die nicht im kopf keine ahnung ich weiß aber dass der eine oder andere sich darüber beschwert hat dass der reifen im Abrollgeräusch zu laut sein soll und mein empfinden ich kann nur aus meiner sicht reden kann ich absolut nicht nachvollziehen meine Dunlop die alten die waren wesentlich lauter als die michelin reifen und es war so, dass die Dunlop Reifen aber nicht auf Glatze waren. Die waren halt, die sahen halt scheiße aus, die waren nicht mehr gut. Das Profil war ein bisschen natürlich Gummi war härter, das Profil war ein bisschen ausgefranzt durch das, durch das Fahren. Ähm, vorne ging sogar noch mit vier, 4 4,5 mm hätte man sogar noch lassen können. Hinten war glaube ich 3 oder so, 3,5, also war für mich eigentlich auch eigentlich noch mäßig okay, aber eigentlich war der Reifen nicht komplett tot. Ne? Also es war schon so, dass der Tüfer sagte, ja sagt, halt mal mein Reifen im Auge, ne? da muss bald ein Neukollege. Ich meinte, jojo, jo, ist schon geplant, ne? also die Saison, dann kommt Winter und dann kommt neu. Kam ja auch so, weil mit einem abgelutschten Reifen macht es auch keinen Spaß zu fahren, geht auch die Sicherheit drauf, finde ich auch nicht gut. Aber im Großen und Ganzen muss ich dennoch sagen, hat der Reifen eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ich finde, der passt jetzt in der 225er-Kombo echt gut auf das Auto. Gerade weil er mehr Agilität mit sich bringt. Und äh, natürlich ist kein UHP-Reifen oder kein Semislick oder sowas. Ne? Da gibt es natürlich noch ganz andere Ausführungen. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es echt ganz geil. So, oh ja, cooler Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video so weit gefallen hat, dass ihr ein paar Informationen sammeln konntet. Das Ganze ist halt wie gesagt im Vlog-Style, nehmt das bitte alles nicht zu ernst. So, das soll ein bisschen Spaß machen, soll ein bisschen Unterhaltung sein und ich hoffe, die hattet ihr. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht getan habt, drückt die Glocke und checkt die anderen Videos aus und zwar Mikrokeramik. Ich werde glaube ich meine Playlist erstellen, wo ich das alles reinhau. Denn ich kriege so viele Fragen zu den Wagner-Produkten und ich kriege auch so viel geiles Feedback von euch zu den Wagner-Produkten. Ähm, Finde ich super cool, freut mich auch echt und da werden wir demnächst nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ansonsten ja, hoffe ich, dass es euch gut geht, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Peace. And uh,